Die Lehre in unserer Garage macht es sicher sehr besonders, dass wir natürlich durch Frey ein sehr gutes Ausbildungszentrum haben, wo die überbetrieblichen Kurs sehr gut gemacht werden. Zusätzlich durch dass wir so viele Marken haben, lernt man sehr, sehr viel verschiedenes und auch sehr viel äh, verschiedene Techniken, wo man je nachdem nicht bei allen Marken antrifft. Ähm, zum Beispiel Toyota, wo wir haben, wo extrem viele Hybridfahrzeuge hat, äh, und man erreicht schon mit, mit Hochvoltsystem in Verbindung kommt, was man vielleicht die anderen Marken nicht so hat, wo man kein Hybridfahrzeug hat. Und darum ist die Garage sicher sehr gut dadurch, dass man eben sehr viele Marken hat und, und das sehr viel Wissen sich aneignen kann. Unsere Garage, das ist speziell die Werkstatt, ist jetzt neu hochmodern, ist gerade frisch äh, renoviert quasi worden, die neueste Infrastruktur und wir haben ein super Team. Wir haben verschiedene Lernende, die bei uns angefangen haben, die wir weiterentwickeln konnten, die mit dem Fachmann gestartet sind und dann Mechatroniker und Diagnostiker. Und wenn ich heute herumschaue, was wir da für Auto haben, hightech auto wie der Land Rover Defender oder ein Ford, Mustang machen, dann braucht es so junge Leute, die sich weiterentwickeln, die wir fördern wollen, also wenn jemand zu uns kommt, wenn wir ihn weiterentwickeln. Nicht nur einfach, dass der Fachmann bleibt, sondern wir können ihn dort begleiten. Zusätzlich, wenn aber eben auch jemand noch in den Tisch oder im Verkauf geht, äh, wir das auch, damit er mit uns zusammen den Kunden im Mittelpunkt unseres Denken und Handeln stellen kann.